Ich, äh, ich, ich habe hier gerade auf, auf den Aufnahmeknopf geklickt, weil wir jetzt wieder den Teil machen, der nicht nur hier zu hören ist im Podcast, sondern auch zu sehen ist, und zwar auf mir, seinem YouTube-Kanal. Mir, seinem, sehr gut. Das habe ich für das ja. Kind gesagt. Ach so, jetzt, jetzt mache ich das Fenster auf, wo ich dein Fenster sehe. Ne? Genau, so. genau, wir machen jetzt wieder diesen Remote-Dingens. Ähm, die, äh, und falls du wieder fragst, nein, die, die Leiste mit den ganzen ähm, Links, die ich da habe, die sehen die jetzt nicht, die das Video okay, gucken. Das siehst das nur ist du. Ähm, nee, also wir machen das jetzt wieder so getrennt, äh, bisschen, also ein bisschen zum Gucken, weil jetzt ist der Teil zum Gucken und äh, wer das sehen möchte, also A, sind die Links natürlich in den Shownotes, aber B, natürlich. Ähm, äh, B ist das jetzt auch noch auf Video und mit uns, äh, aber nur dieser Teil. Und der Link zu dem Video ist auch in den Shownotes. Notes. So, so sieht's auch. aus genug erklärt. Ähm, drei Bilder habe ich ausgesucht wieder. Also das sind die wind bilderschau und eure Bilder sind das. Und äh, das erste ist von Christoph Lange. Fenster in die Vergangenheit. Fenster in die Vergangenheit. Und das ist ein, ja, was ist das? Also ist ein Bild von einer ja, das ist, ist, ist Was ist das? Ein Gebäude von innen. Und da ja, schauen wir raus aus einem Fenster. Das ist ein altes Fenster, so also wie so ein altes Fabrikfenster mit so äh, verrosteten Fensterkreuzen und einfach verglastes äh, Fenster. Genau. Also. Verrostete oder verwitterte, ob, ob, sind das Metallsprossen? Ich bin gar nicht sicher. Ja, das sind wahrscheinlich ja? Metallsprossen. Und okay. Das ist ein simples Fenster mit 1, 3, 6, 9, 12 äh, einzelnen Teilen. Da in, innen drin, in der Mitte ist es aufgeklappt und äh, dann sieht man da gegenüber halt irgendwie Backstein Backsteingebäude. Gebäude, also, ich ja. denke, das dürfte so ein Papier. So ein ehemalige Fabrik oder sowas sein. Links im ähm, Bild so eine komische Drahtwand, also so eine Lochgitterwand. So so Lochgitter, so ne? Lochgitter, ist das, so, was ist das Drunter ja. ist irgendwas Bankartiges. Und das ist das, darum, darum mich irritieren die Höhen so ein bisschen, weil diese Lochgitterwand sieht aus, als würde sie, es ginge sie komplett durch bis zum Boden. Tut Aber die nicht. Bank verkürzt den Raum nach oben. Genau, das geht nur bis zur Bank. Ne? Das Fenster ist, ist, ist höher, als du ja, denkst. Und ja. rechts hängt noch irgendwie so ein komisches Golf- Golf-Bild an der Wand von Golfschlägern. Golf-Erklärposter scheint so was, das zu ja. sein. Ja. Und ähm, ja, also was ich mag, ist ganz einfach die, die, die Aufteilung, die Geometrie. Es mhm. ist ein klares Subjekt da, nämlich das Fenster. Das macht ein interessantes Licht nach innen. Mhm. Also hier ist die, diese Sache beleuchtet? Ähm, ich, würde, ich würde behaupten, das würde als schwarz-weiß noch besser funktionieren. Und das Einzige, wo ich sage, ah, Christoph so ein bisschen korrigieren, wäre unten der Rand, der so leicht ja. diagonal wegläuft, der wäre aber <lacht> relativ einfach mit einer heutigen Bildbearbeitung gerade gezogen, weil dieses Bild schreit danach, wirklich vollständig symmetrisch und parallel ja. überall zu sein, das äh, fehlt mir da so ein bisschen aber geht das? Das geht doch gar nicht. Das Bild hängt ein bisschen schief, das Fenster ist ein bisschen schief, die Lochblechwand ist ein bisschen, alles ja, musst, ist ein bisschen schief. Du, musst, du wirst halt wahnsinnig dabei, das Ding irgendwie nee, ins Wasser zu setzen, nee, oder? Nee, nee, nee, nee. Du musst nur die Sachen, die nah am, am Bildrand sind, müssen da parallel sein. Ah. Den Rest, den der passt dann. schon. Wieder was gelernt. Aber das, was am Bildrand ist, der Bildrand ist die Maßgabe. Und wenn da was nur ganz leicht nicht im Wasser ist, dann sieht man es. Und wenn es mittendrin ist, pff, dann ist das halt so. Verstehe. Das ist so diese Parallelität. Und das, Der das Bildrand das Bild. ist die Maßgabe. Jo. So nenne ich die Sendung. Das, also das ist, da, ja, okay. Ist, ist aber so, weil, weil du kannst ja, natürlich okay. das eine mit dem anderen viel einfacher vergleichen, wenn es direkt nebeneinander ist. Ja, ja. Oh. Der Ach. Bildrand ist die Maßgabe. So, zweites Bild, Jannes Rösel. Ähm, titelt das Creepy, wir, wir sehen, ja. <lacht> wir sehen einen, einen Spielplatz, ein schwarz-weiß schwarz Foto, Foto ja. eines Spielplatzes, der ist eingezäunt, das auf, auf irgendeiner Wiese und ist eingezäunt und zwar wie so ein Rundell, äh, so äh. Holzzäune rundherum. Koppel ähm, nennt man das, glaube ich. Ne? So, also so ein was? bisschen höher, dann hätte da der Cowboy seine Pferde drin oder so ähnlich. So, Kinderkoppel, genau. Und genau. Äh, da sind diverse Spielgeräte, ähm, schaukeln keine Kinder, sondern das ist verwaist. Äh, genau. Das ist auch so eine, so eine, so eine, so eine Seilgeschichte da und so. Und das Ganze steht am Waldrand. Ne? Das am ist Waldrand Wald im Hintergrund. Und es ist ein nebliger Morgen, würde ich sagen. Das, das ist wirklich gruselig. Das sieht halt aus wie kurz nach dem Atomkrieg. Genau, so, so kurz nach Tschernobyl, alle Kinder mhm, dürfen genau. nicht mehr spielen draußen genau. und so. Eigentlich erwartest du, dass die Schaukeln sich noch quietschend im Wind bewegen. E eine Schaukel so. Ja, eine, genau. Nur eine, eine steht still und die andere bewegt <lacht> sich, genau. <lacht> ja, und das, das Ganze hat, ist echt creepy, eerie, so ein bisschen. Äh, ja, super. Äh, der Nebel gibt dem Ganzen noch so ein bisschen so ein Carpenter-Feeling, The Fog, Nebel des Grauens, den mhm. aus den was, nicht, 70ern oder so. Und ja, das hat so was postapokalyptisches so ein bisschen. Sehr, ja, genau. Postapokalyptisch. Sehr geil. Das ist wirklich gruselig. Also du erwartest auch jeden Moment, dass dieses Mädchen, weißt du, dieses Mädchen in, mit den, mit den blutunterlaufenden Augen und diesen riesigen Augenring äh, in, in, im Nachthemd, das die, die, die, ihre zerschlissene Puppe an einem Arm festhält, genau. plötzlich auftaucht. Nein, nein, hinter sich her so. schleift. Ja, genau. <lacht> Kennst du das? Kennst du das mit diesem diesen, diesen Fahrstuhl-Prank aus Brasilien, ist der, glaube ich? Nee. Die sind da alle super abergläubisch da. Ähm, und da haben sie einen Fernsehsender so einen Fahrstuhl-Prank gemacht, haben einen Fahrstuhl, also ein Gebäude, Fahrstuhl eingebaut, ähm, der aber gar nicht der echte Fahrstuhl ist, aber eine geheime Tür hat. Und dann ist immer in einen Fahrstuhl, der hat sich angemeldet, gesagt, ja, fahren Sie den dritten Stock hoch oder den fünften Stock hoch. Der ist in den Fahrstuhl gegangen, hat den Knopf gedrückt, dann ist der Fahrstuhl losgefahren. Also die, die Zahl hat sich hochgezählt, dann hat das Licht geflackert, <lacht> dann ist das Licht kurz ausgegangen, in der Zeit, als das Licht kurz ausgegangen ist, ist durch die geheime Tür in diese Fahrstuhlkabine zu der einen Person, die da stand, ein Mädchen ne, im Nachthemd, so Augenringe mit so einer, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die eine Puppe in der Hand hatte, weiß ich jetzt nicht mehr, eingestiegen und dann ging das Licht wieder an. Da und da steht diese Person im Fahrstuhl, die vorher alleine im Fahrstuhl war, steht auf einmal einfach nur so ein zerschlissenes Mädchen und guckt ihn an. Und aber, da da aber da haben doch, da haben doch sind doch Leute tot umgefallen, da haben doch Leute. Erfasst. Also da könnte wirklich das, das ist wirklich geil. Also das diesen, diesen Prank würde ich nicht machen, da wäre hätte ich ja noch ein Menschen auf dem Gewissen. Ja, das könnte oh. sein. Und die sind halt alle so super abergläubisch da unten. Und, und da sind die Leute schon irre geworden, so oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann hat das Mädchen gemacht. Ah! <lacht> <lacht> Also ich, ich hoffe, dass ich das irgendwo noch finde. Das, warte mal, ich muss cool, mir das notieren für die Shownotes. Das ist wirklich, das ist wirklich der brutalste Prank, okay. den ich je in meinem Leben gesehen tut habe. tut aber weh, allein beim ja. dran denken. Ne, da das hast du ein bisschen okay. was hier davon. Ne? Ja, genau. Also da, dadurch komme ich auf dieses Mädchen halt. Ja, ja, ja. Super. Was also. ist das da hinten? Diese Sachen, die so gemauert aussehen. Warte, ich gehe noch, noch mal zurück. Was? Weißt du, ganz im Hintergrund am Waldrand. Sieht aus Stimmt. wie so, so Burgruinen-Eske. Ja. Keine Ahnung. Hm. Ja. Na gut, drittes Bild. Ähm, <lacht> von Nibbler. Nibbler. Ach, Nibbler. ihrs Vakanz. Ja, Sedis Vakanz ist, wenn der Papst tot ist und noch kein neuer Papst da ist. Genau, der leere Sitz habe ich gegoogelt. Musste ich äh, hast du, schauen. Mensch. Ich, Kann ich wusste das, das, weil ich ja weil, weil ich ja immer so, ich, ich freue mich immer, so ist das, jetzt, also, ist das nicht, ich freue mich immer, wenn der Papst stirbt, weil die Berichte. <lacht> nein, das, das ist, ich meine nicht, ja, genau. können wir das machen? <lacht> nein, ja, nein. So meine ich, ich meine das nicht so. Also es ist nicht so, hey, Jura, der Papst tot. Sondern es ähm, ich, ich, gibt kaum was Bizarreres ja, ja. als die Berichterstattung. Während der SEDIS-Vakanz. Ähm, weil das ist halt im Grunde steht da immer Breaking News, Pope still dead. Das ist so, das ist so dieses, der Papst ist immer noch tot, ja, ja, ja genau. das, das, das, darum amüsiert mich das. also es ist jetzt nicht so, also mir ist halt egal, was mit dem Papst ist, also es ist nicht so, dass ich dann auf Seedis, das, auf das des Papstes bekannt. Grab tanzen würde, ja. Nee, natürlich nicht. Ähm, also Urbex, das, das ist Urbex. Ein, das ist also Urban Exploration, das ist in einem ja. leerstehenden Gebäude, in diesem Gebäude, das ist ein Farbfoto, in diesem Gebäude ist ein Sandhaufen und auf diesem ja. Sandhaufen steht ein Sessel. Und äh, das Ganze ist hart von außen von der Sonne beleuchtet. Man ja. sieht äh, vorne dann auch noch so, also das Gitter vor den Fenstern und man sieht dann eben die die Lichter durch die Fenster und die Gitter, die vom Fenster sind, auch als Schatten, was vorne mhm. so, so weich fließend über diese hügelige Sand, über diesen hügeligen Sandhaufen fließt. Ähm, und Ab, abblätternder Putz von der Decke. Genau, so der Putz runter, die Farbe ist noch ein bisschen an den Wänden, aber auch nur minimal. Ja. Ich habe das gewählt, weil, also ich fand es irgendwie interessant. Es ist ja. ein bisschen klischee, weil sowas sieht man ab und zu. Mhm. Ähm, aber äh, trotz allem, ich fand es spannend, weil es ist. Ja, es, es vereint so Dinge, die man so im normalen Leben einfach nicht sieht. Oder Verfallenes so. Gebäude, genau. verfallener also, Sessel. Wann ist man denn schon mal in so einem in so einem zerfallenen Gebäude drin? Das macht ja diese Urbex oder Urban ja. Exploration interessant, dass man da Dinge sieht, die halt Dass das es Leute gibt, die sich trauen, über den Zaun zu klettern. Ja, ja das, das ist das eine. Das andere ähm, ist, ja, Sandhaufen in einem Gebäude, was quasi das ganze Zimmer einnimmt. Stimmt, warum ist da überhaupt ein Sandhaufen Ja, drin? weiß ich doch nicht. Und dann steht da auch noch ein Sessel drin rum und das, das Einzige, was mir jetzt noch fehlen würde, wäre, dass der Sandhaufen glatt wäre. Der hat überall Fußspuren. Ja, irgendjemand musste den Sessel da ja hinstellen. Ja, aber kannst du <lacht> ja hinterher so wie auf dem Tennisplatz wieder Platz ziehen, Stimmt. weißt du? Ich, das ich. So, ein Zen, so einen Zen-Garten drumrum machen. Oder sowas. <lacht> ähm, aber es, es, hat so eine, es hat so eine Surrealität, so eine, so eine Bizarrheit, dieses Bild. Ähm, und ich, ich mag aber auch, wie dann dieser Sessel eingerahmt ist von den Fenstern und vorne von dem Lichtreflex, der auf mhm. den Sand fällt. Das, das, das äh, äh, erinnert mich so ein bisschen an Tarkowski-Filme. Tarkowski? Tarkowski? Andrei Tarkowski? Nee. Ähm, Sag mal, was ich, Ach, das ja, den hab, ja, ja, das stimmt. das. ich hier schon mal drüber ja, geredet? Kannst du genau. nicht, glaube ich, oder? Nee, mag ich nicht. Ist jetzt so lange? Buch, ich habe das Buch sehr gemocht. Also, das ist eine Kurzgeschichte von, von den äh, Strohartz-Brüdern genau. Äh, das hab, die, die Geschichte habe ich sogar mehrfach gelesen, so toll finde ich die, aber ja. der Film hat mich überhaupt nicht gepackt. Ja. Und mich hat der damals, wie alt war ich dann, 16 oder so, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, da hat mich, der, hat mich voll hat er mich erwischt. Und hat, ist ein, der nicht auch, hat der nicht auch so einen Gelbstich, der Film? Nee, das ist ein schwarz weiß Film. Schwarz -Weiß, okay. das ist schwarz ich glaube, da sind ein paar farbige Szenen drin, aber es ist im Wesentlichen ich schwarz Ich erinnere, im, im, von meinem geistigen Auge ist da alles Gelbstich, so Sepia irgendwie. Auch ähm, hm. Hm. Kann ich jetzt auf Anhieb gar nicht sagen, äh, weil ich den auch schon Jahre nicht mehr gesehen habe. Aber Stalker ist auf jeden Fall ein Film, der ist unglaublich lange geschnitten. Also du hast da Szenen, die teilweise Minuten gehen und hm. äh, mit heutigen Sensibilitäten die meisten Menschen, die ich sag mal, ich, nach den 1980ern geboren wurden, werden den nicht aushalten. Nee, das, das davon ist davon mal ganz abgesehen, ja. ja. Und äh, der arbeitet unglaublich mit diesem Verfall und mit mit, diesen, ja. mit mit einer Symbolik, die in Wahrheit gar keine ist, hat er schon selber gesagt, er hat da überhaupt keine Symbolik reingepackt, er findet das einfach <lacht> nur hübsch, ja, ja. Hat er, hat er auch die, weil er immer wieder, immer wieder die gleichen Sachen auftauchen, irgendwelche gekachelten Fußböden, auf denen das Wasser ja. steht, und irgendwelche Hunde, die plötzlich in der Ecke stehen und danach wieder weg sind und so weiter. Also er, er verwendet immer wieder ähnliche Bilder und ist halt dann auch wiederholt gefragt worden und antwortet dann irgendwann mal so, nö, das. Find's einfach geil, Und so ungefähr. Super. Das ist selber <lacht> auch so enttäuschend. Dann, Und dann, hast du, dann hast du diese, diese jahrzehntelange Exegese gemacht. Nee, genau, Dann hast du diese nicht. Interpretation, was das bedeutet. Genau. Und äh, die ganz Großkopfenden sind alle irgendwie total tief in ihren, in ihren ja, Erklärungen drin. Und er so, nö, nö, mach nicht. Egal. Ähm, das waren die drei Bilder. Das waren die drei Bilder? Ja. Da sind wir am Ende der Sendung. Ähm, falls ihr Bilder äh, zu, zur Bilderschau einreichen wollt, früher oder später werden wir die auch mal öffentlich aufführen. Ähm, spätestens dann, wenn wir keine Sorge mehr haben müssen, dass bei größeren Veranstaltungen äh, sich jemand mit Covid infiziert Und oder Corona infiziert. falls ihr das jetzt nur auf dem Video geguckt habt, die ganze genau. Sendung, die vorne dran stattgefunden ja. hat, ist in der Beschreibung vom Video verlinkt. So sieht aus. Also ne, Bilder zur Bilderschau einreichen auf vrind.de. Da gibt es Links unter dem Beitrag zur Sendung. Fragen für die Fragerunde einreichen, da gibt es auch einen Link unter dem Beitrag zu dieser Sendung. Und die nächste Sendung kommt bestimmt, denn wir haben noch Fragen übrig. Und solange es Fragen gibt, wird es auch eine Sendung geben. Hm. Chris Marquardt, vielen Dank. Ja, auch, danke. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit. Ja. Falsch.